Heute geht es um die Brennnessel. Jetzt im Winter kannst du zum Beispiel noch die Brennnessel finden. Auch ein paar junge Triebe sind noch dabei, dadurch, dass es jetzt noch lange so warm war. Meine Oma hat mir immer erzählt, dass nach dem Krieg die Küken in der Aufzucht immer mit Brennnesseln gemischt mit Rührei gefüttert wurden. Fand ich, als ich das zum ersten Mal gehört habe, total seltsam, aber dann habe ich mal nachgeforscht, was die Brennnessel denn so alles machen kann. Du magst die Brennnessel wahrscheinlich nicht so gerne pflücken, aber es lohnt sich, denn sie hat echt klasse Inhaltsstoffe. Nicht nur, dass sie reich an Kalzium ist, sie hat auch Vorstufen von Vitamin A enthalten, sowie Vitamin C, einige Vitamin B-Komplexe und viele wichtige Spurenelemente. Nicht nur im Fall meiner Oma, sondern auch in der modernen Forschung konnte nachgewiesen werden, dass die Brennnessel dafür sorgen kann, dass die Küken besser wachsen.